Ich zeige euch jetzt alle Geheimnisse, die das Petsimulator X April Fools Update mit sich bringt, und los geht's. Das Petsimulator X April Fools Update ist da mit dem April Fools Event, der Petsimulator 1 Area, Error Pets, Error Eggs, einer Secret Door und dem Room dahinter, einem Secret Egg in diesem Secret Room, Fruit Boosters, die werden wir auch gleich suchen, Error Breakables, Paintball Launcher, Infinite Pets, was ich mir auf gar keinen Fall kaufen will, weil 10.000 Robux. Äh, neue Fanart haben wir schon in den Update Logs gesehen. Und Improvements. Die Improvements, die in Lock standen, die sahen wirklich sehr gut aus. Erstmal haben wir hier diese Boost. Oh, das dauert tatsächlich ziemlich lang, die abzubauen. Damit habe ich nicht gerechnet. Aber wir bauen einfach mal diese Frucht hier ab. Und wenn wir sie abbauen, dann sollten wir gleich einen extra Boost bekommen. Und jede einzelne Frucht bringt dann einen eigenen, neuen Boost mit sich. Jetzt haben wir den Apfel abgebaut. Haben hier unten 1,1 Mal so viel Damage. Und das soll sich stacken. Ich weiß jetzt aber nicht, inwiefern sich das stackt. Wir bauen auch die Banane ab. Hier ist der Conny aus dem Schnitt. Baut unbedingt die Bananen ab. Die bringen euch nämlich einen Luckboost boost und sind somit die wertvollsten. Und vor allem gehe ich in die spawn -Welt, weil ich glaube, da geht es schneller, die ganzen Früchte abzubauen. So. Oh, sogar Lootbags kommen da raus. Nice. So. Gehen wir jetzt mal nicht in die... April kann ich mich dahin tippen? Nee, kann ich nicht. In die spawn -Welt. Und angekommen in der... Okay. spawn -Welt ist alles ein bisschen schief. Alles klar. Ähm, hier haben wir jetzt so schöne Roblox-Stats auf dem Boden. Ähm, die Säule ist umgekippt. Kann man immerhin in das Ei reinlaufen? Ja, so wie immer. Perfekt. Die Bäume stehen auf dem Kopf. <lacht> Finde ich auch sehr gut. Sonst ist alles. Nein! Sehe ich nicht ein. Ich will zurück auf Schmackbo. Das könnt ihr mir nicht antun. So. Jetzt sind wir nochmal in der Welt. Müssen warten, bis die Drops wieder runterfallen. So. Wir schließen erstmal die erste Aufgabe ab. Und zwar, wir gehen in den Chat und schreiben rein: April, Leertaste. Fools, bam, geschrieben, erste Aufgabe ist abgeschlossen und hier steht Eat 30 Healthy Fruits, perfekt, das heißt die nächste Aufgabe ist es auch wirklich 30 Früchte abzubauen, wir bauen mal die Arrow Chest hier ab, die bringt Low Gravity, oh jetzt falle ich sehr langsam und okay, Low Gravity auch gut, der Typ ist ein bisschen größer geworden, kann man so machen Ey, klau mir nicht alles. Es wird mir ja auch noch alles geklaut. Wir bauen jetzt mal hier die Äpfel ab. Die sind golden sogar. So, 1,2 Coins. Ja, die stecken sich. Das heißt, je mehr man abbaut, das ist Rainbow. Ja, Mann. Rainbow Birne. Komm aus dem Schnitt hier. Die Rainbow Birne ist auch mega, weil die gibt euch von allen Boosts einen. So, der Apfel. Jetzt haben wir dreimal, x 4 1,4 Damage. Das heißt, je mehr Früchte wir abbauen, desto besser werden die Boosts, die wir da unten haben. Ich weiß nicht, wie lange die Boosts anhalten. Äh, Low Gravity schon wieder aktiviert, meinetwegen. So. Ah! Nein, ich bin enorm. Ich weiß, dass ich enorm bin. So kennt man mich doch. Ich weiß auch nicht, wie lange das anhält, aber ich bin jetzt auf jeden Fall enorm. Enorm gut aussehend vor allem. Super Jumps. Yeah. Okay, das ist irgendwie komisch. Ich glaube, da oben ist... Ne ah. Ja, mein Skin, dem gibt es jetzt auch nicht mehr so gut. <lacht> gut. Da haben wir noch ein paar weitere Sachen ab. Das ist schön, dass sie da so viele verschiedene Sachen zu dem Update hinzugefügt haben. Ich bin winzig. Aber mein Hoverboard ist noch normal groß. Darauf kommt es doch an. Ah, ich bin schon wieder riesig. Was passiert wohl? Ich will wieder klein werden. Mach mich wieder klein, Jungs. Super Jumps will ich gar nicht. Ah, ich bin wieder klein. Yeah. Hey, ich bin hier oben und das Hoverboard ist da unten. Wie geil ist das denn? Wir haben einen Bug gefunden. Ich kann fliegen, Leute. Ich kann fliegen. Yay. Machst du gleich Verlosung? Ich mache nachher die Verlosung. Erstmal schauen wir uns das Update hier in voller Blüte an. April Fools Quest 2 ist abgeschlossen. Und jetzt gucken wir uns die nächste Quest an. Geil! Jetzt haben wir endlich mal ein bisschen was zu tun. Hier. Break 25 Error Chests. Okay. Und Quest 3 ist abgeschlossen. Wir gucken jetzt nach. Oh, ich habe die Welt scheinbar schon freigeschaltet. Aber wir gehen trotzdem zur Tür hin. Haben wir hier You completed all the quests. Und ich würde jetzt gerne hier durch die Tür gehen. Ich darf es aber nicht. Hmm... Vielleicht kann mir die Kiste da hinten helfen. Ich will nicht meinen Skin Arrow und Mach mich tiny. Ich will nicht enorm sein. Nein, ich muss eine Kiste abbauen, die mich wieder klein macht. Bitte, mach mich klein. Klein, nicht groß, nicht groß. Ich wurde jetzt dreimal groß gemacht. Super jumps, ja. Low gravity ist in Ordnung. Ich wurde schon wieder groß gemacht. Es kann schon wieder. Was? Es kann nicht euer Ernst sein. Ich werde nur, ich werde nicht mehr klein gemacht. Mach mich klein. Ich wurde schon. Was? Hä? Äh? Ich glaube, die... Also entweder die Chancen auf groß werden sind die größten von allen. Oder ich bin der größte Pechhaber, den es gibt. Alter, was war das denn? Wir öffnen jetzt noch die Kiste, mach mich klein. Ich wurde nochmal groß gemacht. Dadurch verlängert sich das auch immer länger, wie groß ich bin. Okay, ich werde einfach Server wechseln. Einfach Server wechseln. So regeln wir das, da wo ich herkomme. Hey, guck mal, ich bin voll schnell. Ist es das normal, dass ich so schnell bin? Ah nee, ich bin klein. Bin ich klein? Bin ich schnell? Irgendwas ist anders. Ist egal. Wir gehen hier hin. Ich möchte entern. Und gehe jetzt rein in die April Fool's World. Und wir sind angekommen in Pet Simulator 1. Und ja, so sieht Pet Simulator 1 aus. Funktionieren meine Pets hier? Ja, die funktionieren hier. Aber ich kann es hier nicht durchspielen. Dafür ist es nicht gemacht. Wir haben ja ein Eck, das man mit Gems öffnen kann. Aber das Eck interessiert uns nicht wirklich. Was uns interessiert, sind diese Ecks hier. Nein, die kann man alle nicht öffnen. Es wäre auch zu lustig, wenn man die öffnen könnte. Wenn man die ganzen Pet Simulator 1 Ecks haben könnte. Was uns interessiert, ist diese Tür. Ask nicely. Dann sage ich, please, please. Es kann doch nicht angehen. Please. Okay, ich habe please gesagt. So, wir sind drin. Durch das Wort please sind wir reingekommen. Haben hier das Eck für 32.000 Gems. Und dann gehe ich einfach mal Auto-Delete ausmachen für Mythical und Legendary und Epic und Rare und Basic Pets und ich öffne einfach mal drei. Da kamen Legendary und Epic Pets raus, dann öffne ich nochmal drei. Und da kam nur das Legendary Pets raus, die Arrow Axolotl, dann gucken wir uns die einmal an, wie gut die sind. Arrow Axolotl, 591 Trillion, jetzt nicht bahnbrechend, aber auch nicht schlecht, der Arrow Dog ist eher schlecht. Und ich würde sagen, die Legendary-Pets und so mache ich alle wieder auf Auto-Delete, weil die will ich dann halt nicht haben. Jetzt haben wir sie uns angeguckt. Mythical können wir auf Keep machen. Ich würde sagen, turnen wir einfach mal on. Und dann Hatchman wir ein paar Pets. Einfach direkt Mythical gezogen. Perfekt. Dann können wir es uns auch angucken. Mythical-Pet 2,6... Warte, 2,63Q in Normal. Und ich habe den sogar mit Strength 4. Das Mythical aus dem Pad ist super gut. Oder bilde ich mir das ein? Kommt mir das nur so vor, das ist mega gut. Dann lasse ich das einfach mal ein bisschen durchlaufen. Ich denke nicht, dass ich ein Huge Pad ziehen werde. Weil die Chance, auch wenn sie mal höher ist, wird die Chance immer noch winzig klein sein. So, die ähm, zwei Minuten sind rum. Ich würde sagen, da ich kein Huge Pad gezogen habe, werde ich jetzt anfangen, Huge Pads zu verlosen. Um einen Huge-Pad von mir zu bekommen, musst du einfach nur deinen Roblox-Namen in den Chat schreiben. Es reicht, wenn du ihn einmal reinschreibst und dann wird der Bot gleich einen Gewinner aussuchen. Und wenn ihr der Gewinner seid, wird der Bot euren Namen in den Chat schreiben. Und dann schreibt ihr noch einmal euren Roblox-Namen in den Chat, damit ich die Nachricht auch sehen kann. So, ich warte noch ein bisschen, bis die Teilnehmerzahl halbwegs weit oben ist. Aktuell gibt es 44 eligible users, 46. Und wenn die Zahl dann irgendwann nicht mehr so aktiv ansteigt, ist das Paulus? Das ist der Paulus. Paulus, was geht ab? Das ist Roblox Paul. <lacht> er will mich zertrampeln. <lacht> der Gewinner ist Lionel. Lionel, schreib einfach nochmal deinen Namen in den Chat. Und dann kann ich dir auch das huge Pad schicken. Und zwar die Huge-Chef-Cat. So, Lionel, einfach noch einmal deinen Roblox-Namen. Da hast du Perfekt. So, dann gehen wir auf Send. Ich paste deinen Namen hier rein. Und du bekommst von mir jetzt die Huge-Chef-Cat. Gesponsert von... Zuschauern. Also, es wäre übrigens sehr nett, falls ihr das jetzt erst seht. Wenn ihr mir auch Huge Pets schickt, wenn ihr sie übrig habt, damit ich weitere verlosen kann. Viel Spaß mit der Huge Chef Cat. Und als nächstes verlosen wir noch einen Huge Hellrock, einen goldenen Huge Hellrock. 72 Leute nehmen teil. Ich würde sagen, ich drücke jetzt auf Roll It. Und der Gewinner ist Ala Bala. Herzlichen Glückwunsch! Da hast du deinen Namen nochmal reingeschrieben. Perfekt. Und dann gehen wir hier zum Briefkasten. Ich gehe auf Send. Dino Boy Musa 13. Und du bekommst von mir jetzt den goldenen Huge Hellrock. Bitte sehr. Und viel Spaß damit. So, als letztes haben wir noch eine weitere Huge Chef Cat. Die werde ich gleich nochmal verlosen. Und wenn jemand von euch zufälligerweise noch ein paar Huge Pads oder vielleicht sogar ein Titanic Pad übrig hat, das er mir zum Verlosen geben möchte, schickt es mir gerne in den Briefkasten an Roblox Conny. Würde mich sehr freuen. Ein Huge Pad würde ich jetzt noch im Stream verlosen. Titanic Pads würde ich extra ein Video zu machen, weil das wäre super cool. Ich glaube aber nicht, dass das jetzt noch jemand machen wird. So, ich claim erstmal hier. packe dann nochmal meine Pets so rein. Bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. bam. Enroll. Dann habe ich hier noch ein paar Gifts, die ich abholen kann. Und ich würde sagen, das Video ist jetzt vorbei. Klickt auf das Video, das sich hier jetzt angezeigt wird. Bis dann und ciao!